Ja Norbert, hier haben wir von den Running Experts den Diadora Equipe Atomo. Ich durfte den Schuh selbst im Training schon ein bisschen testen und muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also mehr Ferrari als Fiat, meinst du? Ja, der Schuh ist super schnell. Ich fühle mich mit dem wie auf der Rennstrecke in Monza und nicht wie in Münster. Er ist super geeignet für schnellere Läufe, für auch mal Intervalle und macht einfach Spaß zu laufen. Also ich habe mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin noch nicht so viel gelaufen. Aber ähm, was Diadora hier gemacht hat, die haben Stickstoff in die Mittelsohle eingearbeitet. DD Anima Technologie heißt das. Anima steht auch für Seele. Also der Schuh hat eine Seele. Nein, aber vor allen Dingen hat er ein bisschen Luft in der Mittelsohle. Das macht ihn wahnsinnig leicht. Und ja, ich glaube, dieses reaktive Laufverhalten, was man wahrscheinlich spürt ne, auf jeden Kilometer. Ja, das merkt man total, weil es ist äh, ja optisch erstmal eine dickere Sohle, aber sie ist halt total leicht und trotzdem komfortabel. Gibt einem aber einen wahnsinnigen Vortrieb durch diese Stickstoffschäumung mhm. einfach. Also ich finde, dass hier Diadora wirklich einen tollen Job gemacht hat. Und was ja auch, Made in Italy, ja, also seit 40 Jahren der erste Schuh, der komplett von Diadora in Italien entwickelt worden ist. Und ich finde das auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja, super, super, echt cool. Ja. Du bist ein junger Mensch, also ich meine, wir sollten alle ein bisschen darauf achten, den Planeten noch ein bisschen zu schonen, oder? Definitiv. Ja. Leichtigkeit ist noch ein Thema auch bei dem Schuh. Wir haben hier wirklich, man sieht das hier eigentlich ganz gut, ne? also die Außensohle ist wirklich nur da, wo sie hingehört. Und ja, ähm, das macht Sinn. Das macht Sinn, oder? Genau. Also für mich ein super spannender Schuh, den Diadora hier gemacht hat. Definitiv. Und wenn ihr euch für diesen Flitzer oder weitere Schuhe interessiert, dann schaut doch gerne auf sport2000.de.